Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Ich freue euch, dass wir hier zusammen sind, auch an diesem Sonntag. Lasst uns beten zusammen und dann ein Wort aus dem Psalm. Himmlischer Vater, unser großer Gott, hier sind wir vor deinem Angesicht. Wir danken dir, wir preisen dich, dass wir. Am Leben sind Deine Geschöpfe und nicht nur unser Schöpfer bist Du, sondern auch unser Retter durch Deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass Du uns gefunden hast in dieser Welt, wo wir wie verlorene Schafe geirrt haben. Jeder sah auf seinem Weg, war verstreut, ohne Dich, verloren, gottlos. Du hast uns gesucht und gefunden und gezogen, dass wir zum Golgotha Kreuz gekommen sind dass du uns dort die Augen aufgetan hast, die eigene Sünde zu sehen und den Erlöser aus dieser Sünde, Jesus Christus. Danke für dein Wort, für die Gemeinschaft, die wir haben in deinem Heiligen Geist. Danke für diese Versammlung hier, für dieses Gotteshaus, was wir hier haben, für deine Hilfe. Bitte segne, Herr, diesen Gottesdienst, lass es dir wohlgefährlich sein. Hören auf. Unser Beten, wie arm es auch sein mag, von deinem hohen Thron, hilf uns sehr, wende unsere Herzen dir zu und wenn jemand da ist, der unbekehrt und dir fremd ist, auch sein Herz tue auf, Herr, hilf, dass wir alle zu deinen Kindern werden und uns wiedersehen in deinem Reich. Hilf uns beim Gesang, wenn wir draußen singen, deinem Namen, hilf bei der Predigt. Hilf bei Gemeinschaft, bei Gesprächen, dass sie alle zu deiner Ehre sind, dass Christus Jesus in allem Grund und Zentrum und Haupt ist. Wir preisen dich in seinem Namen. Amen. Amen. Von den Ansagen in der nächsten Woche am Dienstag um halb sechs, Dienstag 17.30 Uhr, haben wir wieder hier im Gemeindehaus einen Bibelkreis, Wer Zeit und Wunsch und Möglichkeit hat, es gern eingeladen zu kommen. Dienstag 17.30 Uhr, am Donnerstag ist Gebet. Also ich sehe jetzt hier Paula nicht, aber ich hoffe, dass es so bleibt. Um 10 Uhr war das in die letzten Wochen. Lasst uns nun zum Wort Gottes kommen, wie es geschrieben steht, im Buch der Psalmen, Psalm 145. Ich lese vor, wer eine Bibel dabei hat, kann gern mitverfolgen, Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht. Deinen Wundern will ich nachsinnen. Sie sollen reden, von deinen mächtigen Taten, und ich will erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligkeit, Heiligen dich loben und die Ehre deines Königstums rühmen und von deiner Macht reden, dass den Menschenkindern deine gewaltigen Taten kund werden und die herrliche Pracht deines Königstums. Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft wäret für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sätigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. In diesem Psalm wir sehen wie die Schönheit und die Pracht Gottes beschrieben wird. Er ist gnädig und barmherzig, geduldig von großer Güte. Wird aufgezählt. Er hat Wunder getan. Er hat sein Volk erlöst aus Ägypten. Er hat kundgetan alle seine großen Werke. Und dann ist gesagt: Die Heiligen sollen dich loben und kund kundwerde, werden, kund werden lassen deine Taten. Ja, wenn wir Gott loben, wenn wir singen, ist das nicht Unterhaltung, das ist nicht einfach so Volkslied oder sonst wie, das ist Verkündigung von Gottes großen Taten. Da ist die Wahrheit über ihn, da ist die Evangeliumsbotschaft und wir wollen das zusammen tun, wir wollen im Gesang verkündigen seine Taten, wir tun es draußen wie letztes Mal, wir sind durch die Umstände dazu gezwungen. Aber wir sind auch in seinem Tempel, unter seinem Himmel und wollen das dort tun. Lass uns geordnet nach draußen gehen, uns dort aufstellen, mit Abstand wie gewohnt. Die Lieder liegen dort zur rechten Zeit vor der, vor der Tür. Jeder nimmt sich ein Zettel, das sind zwei Lieder auf einer und anderen Seite. Und lass uns zusammen singen, unserem Herrn. So, alle scheinen wieder da zu sein. Wir kommen zum Text für die heutige Predigt. Es ist geschrieben im Brief an Philemon, Philemon, das erste und einzige Kapitel, Verse 15 und 16. Philemon 15 und 16. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hast, nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave. Ein lieber Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch im Herrn." Himmlischer Vater, wir preisen und danken dir für dein Wort. Herr, ich bitte um deinen Segen, dass du hilfst, zu verkündigen deine Wahrheit. Christus Jesus, den Gekreuzigten, hilf her, dass wir aus diesem heiligen Text schöpfen für uns Ermahnung, Trost und Weisung. Bitte hilf her, dass es nicht einfach Theorie, nicht schöne Worte sind, sondern Wahrheit, die unser Leben prägt und verändert, schenke uns Buße, schenke uns ein Leben, wo Christus Jesus Gestalt gewonnen hat. Hilf, dass es alles zu deiner Ehre geschieht. Segne, Herr, die Zuhörenden, wirke durch deinen Heiligen Geist in ihren Herzen. Ich kann weder mich selbst ändern noch jemand anderen, aber du kannst mich und alle prägen und berühren und unser Leben anleiten, Herr. Danke dafür, sei gepriesen, in Jesu Namen. Amen. Als kleiner Rückblick für diejenigen, die vielleicht fragen, was ist das für ein Text, irgendwo scheint es aus der Mitte herausgerissen zu sein. Das ist wahr, er ist aus der Mitte dieses Briefes, nicht herausgerissen, sondern wir betrachten Schritt für Schritt diesen Brief des Paulus an Philemon und als Rückblick, beim letzten Mal haben wir diverse davor besprochen und Paulus hat dort nochmal zur Erinnerung offen gesprochen, was er gern wünschte. Er hätte gern diesen Onesimus. Onesimus ist ein Sklave. Damals gab es die Sklaverei als Gesellschaftsform. Nicht nur das, sondern der Großteil der antiken Gesellschaft war aus Sklaven. Und Onesimus fluchtet von seinem Besitzer Philemon tut ihm Schaden an dabei und auf seiner Flucht trifft er mit Paulus auf irgendeine Weise und bekehrt sich zum Herrn Jesus. Und Paulus hat ihn als einen nützlichen Helfer. Ja, er beschreibt das davon und er sagt, ich hätte ihn gern als Diener. Paulus ist gebunden in Fesseln, er ist für das Evangelium ein Häftling und Onesimus tut für ihn Dienste irgendwelcher Art, aber so, dass Paulus sehr gern hätte, dass er bei ihm bliebe. Ja? Und Paulus sagt das sehr offen. Er macht nicht irgendwie so Andeutungen, sondern ganz offen sagt er. Zugleich sagt Paulus, dass er nicht vom Philemon mit Druck oder mit Zwang erzwingen will, dass er ihm vielleicht diesen Sklaven schenkt oder anordnet, bleib du da, sondern Paulus auch da ist sehr ehrlich und er sagt, ich wollte nicht, dass deine gute Tat aus Zwang geschehen äh, würde, sondern freiwillig, ja, weil das allein würde den Herrn loben. Und dritte Sache, die wir besprochen haben letztes Mal, dass Paulus, obwohl er sehr wünscht, obwohl er offen redet, obwohl er braucht diese Dienste, er handelt nicht, nach seinem Willen, sondern er handelt so, wie es recht ist. Und darin erkennen wir, wie Christus, der auch gesagt hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, auch hier ganz praktisch so zutage tritt durch, durch Paulus Einstellung und Handeln. Und hier sind wir in unserem Text. Und da setzt es an, denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt,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 Ja, ich will damit starten. Als ich Student war, hatte ich ja, mehr Zeit als, als heute, ja, Zeit zum Lesen, Zeit, diverse Sachen so zu, zu treiben. Und ich war damals eine Weile lang sehr interessiert an Afrika. Ja. Afrika ist ein faszinierendes Land. Ich bin irgendwie durch einen Artikel gekommen darauf, habe dann weiter so gelesen, diverse Sachen. Afrika ist bei uns so oft assoziiert oder verbunden mit irgendwelchen negativen Schlagzeilen. da Hungersnot und Kriege und Ungerechtigkeit, Armut und so weiter, was sehr traurig ist. Afrika hat eine lange, auch schwierige Geschichte. Aber an sich, Afrika ist erstaunlich reich. Ja, Afrika hat alles eigentlich, ja. Da gibt es Menschen, was das größte Kapital eines Landes ist, ja? das größte überhaupt ja? Gut eines Landes. Menschen, ja? Land, Landschaften, so zahlreich, w Wüste und Wasser, es gibt dort äh, auch große Seen, es gibt dort Schneeberge, ja? Kilimanjaro, ein Berg, das immer mit Schnee ist. Es gibt Dschungel, es gibt diverse Landschaften, unfassbar. Ja. Und Afrika hat auch viele Rohstoffe. Ja, eigentlich Afrika konnte Afrika sehr reich sein, ja, wenn, wenn wir nicht betrachten, dass da Korruption und Gewalt und sonst was gibt. Es ja. hat Erdöl, es hat sogenannten seltenen Erden, Kupfer, äh, diverse Erze und sonst was. Afrika hat sogar Pinguine, ja. das war auch Manche denken, die sind dort, wo es kalt ist, aber in Afrika gibt es auch Pinguine. Ja. Und als ich da so diverse Sachen da gelesen habe und geguckt, habe ich ein Video mal angeschaut. Und in diesem Video ging es um illegalen Handel mit Rohdiamanten. Ja, man fördert Diamanten. In Afrika hat eines der, der größten Vorkommen von Diamanten in der Welt. Und dann gibt es so auch Schwarzmarkt und so diverse und illegale Sachen drumherum. Und was, mich so, was mir so neu war oder überraschend war, wenn man Diamanten fördert aus dem Boden, sie sehen nicht so, wie man vielleicht auf dem Foto so einen Ring gesehen hat, wo alles so schon glitzert und so wunderbar wohlgeformt und so weiter, sondern Rohdiamanten, das sind so. Wenn man sie rausholt, sind so verdreckte, formlose, trübe, so milchig, weich, weiße Brocken. Das ist nicht Glanz, ist nicht Pracht, das ist so ein Stückchen. Man könnte vielleicht meinen, okay, wo, wo, wozu ist das gut? Ja? Man würde das vielleicht gar nicht erkennen, was man da in der Hand hält. Ja? Aber ein Mensch, der sich auskennt, ein Experte oder ein meisterhafter Juwelier, der hat einen ganz anderen Blick darauf. Ja, er guckt nicht nur so einen formlosen, trüben Brocken, sondern er sieht dahinter die Kostbarkeit. Ja, er weiß, man muss schleifen, man muss da formen, man muss bestimmte Sachen machen, aber da ist die Kostbarkeit drin. Ja, er hat seinen Blick. Und in diesem Abschnitt schärft, kann man sagen, schärft Paulus den Blick von Philemon wie ein erfahrener Juwelier, wie ein Meister, er vermittelt die richtige Sicht auf, auf die Sache ja, und wie ein Juwelier hinter den Ereignissen, die mit Philemon geschehen sind und die nicht unbedingt angenehm sind, ja, diese Flucht und das Ganze drumherum, das war keine, keine schöne Sache, aber Paulus erklärt und vermittelt dort die wahre Sicht auf die Dinge, ja? dass hinter dem etwas Kostbares sich verbirgt. Ja? Und von dieser Sache können wir durch Betrachtung des Textes auch profitieren. Ja? Nicht nur Philemon, sondern auch wir, wenn wir lesen, wenn wir nachdenken können, etwas lernen daraus. Ja? Und der Text startet so. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hast. Paulus verwendet hier zwei Worte, die uns ein Signal geben, kann man sagen. Das Wort darum, das Wort nach einem Grund oder nach einer Ursache. Darum und damit, das ist ein Wort nach dem Zweck. Etwas ist geschehen, darum ist etwas geschehen, damit etwas daraus folgt. Das sind zwei Worte, die Paulus verwendet hier in Bezug auf diese Situation. Was ist denn geschehen? Und nochmal, wie wir gesagt haben, Onesimus ist gefluchtet. Und auf diese Weise hat er nach damaligem Rechtsverständnis ein Verbrechen begangen. Das war rechtswidrig, er war im Besitz von Philemon auf seiner Flucht, fügte ihm dabei einen Schaden, wir lesen im Vers 18, wenn er dir etwas schuldig ist oder geschadet hat, das heißt, vielleicht hat er Geld mitgenommen, er hat ein unschönes Beispiel zumindest gegeben, Philemon hat vermutlich auch weitere Sklaven, jetzt können sie auch motiviert werden, vielleicht fluchten die auch und das ist so eine Situation, die nicht gut ist, entstanden. Ja, irgendwie hat viele Probleme gemacht im Haus Philemons. Ist das denn etwas Sinnvolles, Gutes und Schönes auf den normalen ersten menschlichen Blick? Wir würden sagen, natürlich nicht. Ja? Sondern umgekehrt, es ist eigentlich unangenehm, es ist ärgerlich, enttäuschend, frustrierend, schwer zu ertragen. Sklaven waren damals. Ein Teil im Haushalt, die waren zwar im Besitz, aber die lebten alle auch da. Teilweise wurden sie geboren in diesem Haus, aufgewachsen. Er hat dem ganzen Haushalt Leid angetan. Er hat seinen, seinen Besitzer betrogen, verbrochen begangen. Nichts Gutes, ja, eigentlich unschon. Eine unschöne Situation. Ja. Und wenn wir an unseren Alltag denken, auch da, treffen uns oder wir erkennen aus unserem Erfahrung und Erlebnissen, dass es auch da unschöne Situationen gibt. Ja, nicht nur bei Philemon, auch bei uns gibt es diverse unschöne Sachen. Zum Beispiel die Eheleute sind im Streit. Ja, und es gibt so viele Anlässe, wo zwei Menschen, die einander lieb haben sollen, die einander gelobt haben, dass sie zusammen sind, ich werde dich lieben bis das der Tod entscheidet, wegen oft kleineren Sachen, Kleinigkeiten bekommt, Reibung da rein und gibt es Streit. Ist das schon, überhaupt nicht, ja, unschöne Sache. Oder ein Kind verhält sich trotzig, vielleicht sogar heute Morgen, dass man sagt, okay, wir gehen in die Gemeinde, machen die fertig. Oh, ich wollte noch spielen mit meinem Laster oder mit sonst was und ich will nicht und es ist heiß oder müde oder sonst wie. Ja, und gibt es vielleicht eine Szene und dann, Vielleicht der Papa rast, rastet aus und das ist sehr böse, wenn Papa ausrastet. Ja, das <lacht> ist nie, nicht, gut, nicht gut für alle. Ja. Oder es gibt Spannungen am Arbeitsplatz, ja, dass der Kollege kommt und er hat seine Vorstellungen vielleicht und es entstehen auch da vielleicht nicht schöne Gespräche oder irgendwie so, dass man nicht gern geht zur Arbeit, weil da eben ständig Probleme gibt. Oder ein Nachbar macht Probleme. Ja. Ein Kollege von mir hat erzählt, die wohnen in, oder wohnten damals in, äh, in der Nähe von Potsdam, in Babelsberg dort, und hatten in, in ihrer Wohnung so altes Parkett und das quietschte. Und ihre Nachbarin, eine alte deutsche Oma, er war ein Inder, die hat ihnen immer, <lacht> immer gesagt: oh, Warum seid ihr so laut und so weiter. Er sagt: Wir müssen in der Wohnung so auf zehn Spitzen damit es nicht quietscht, ja, auch unschon irgendwie. Oder es gibt in der Gemeinde Zerwürfnisse, ja, unter den Geschwistern plötzlich über Fragen von Praxis oder Lehre, entsteht so eine Atmosphäre, die schwer erträglich ist, die irgendwo vergiftet ist, wo plötzlich die Gemeinschaft irgendwie so in Brüche geht oder so Spalten hat. Alles unschon, Ja, Und wenn wir sowas in unserem Leben oder begegnen, da sind wir geneigt zu sagen, bloß nicht, ja, wir wollen das nicht. Das ist nicht gut, das ist qualvoll, das ist irgendwie nicht, nicht, nicht so, wie es sein soll, nichts davon wollen wir. Ja. Und das ist auch einerseits gut, ja, es ist sehr gut, wenn wir Frieden haben wollen, wie die Bibel sagt, habe ich bemüht euch darum, Frieden zu haben mit allen. Wenn wir diese Sachen nicht widerstehen können, einerseits ist es gut. Und dennoch, sie geschehen, ja, solche Sachen, spannende Sachen oder problematische Sachen, entstehen auch ohne unser Verschulden. Zum Beispiel der Philemon, wir haben schon besprochen und gelesen am Anfang des Briefes, wie Paulus ihn Positiv charakterisiert. Er sagt, du hast mein Herz getröstet. Du hast so vielen Heiligen äh, sie erquickt und Freude gebracht durch deine Liebe. Ja, Philemon war nicht so einer, der da ständig irgendwie gemeckert hat oder drumherum immer Hass gesät hat. Er war schon ein, ein seliger, guter Christ. Trotzdem ist das passiert, diese Sache. Ja. Oder wir kennen den alttestamentlichen Heiligen Hiob. Ja, auch in, seine, in seinem Leben ist Schwieriges passiert und so Unschönes passiert. Und Hiob war auch nicht schuld daran. Ja. Und solche Sachen geschehen. Ja. Und da, wenn wir in eigenem Leben oder beobachten hier am Text bei Philemon mit solchen Sachen konfrontiert sind, da sind wir in der Lage von einem Menschen, der so einen komischen Stein rausgeholt hat aus dem, aus dem Dreck, ja. Was soll man damit machen? Ist das wertvoll oder wertlos? Soll ich das wegwerfen? Wieso das eigentlich seltsam, ja, trüb und ein bisschen scheint zu nichts nütze. Aber in der Tat hält man bei diesen Situationen einen Rohdiamant in der Hand. Ja? Man muss das nur richtig sehen. Ja? Das ist gefährlich und, und äh, würde für uns gerade negativ sein, wenn wir das nicht erkennen und einfach versuchen, davon wegzulaufen, zu verdecken diese Sachen oder auf jeden Fall irgendwie, um jeden Preis zu vermeiden oder zu, zu verstecken, zu ab, irgendwie so abzudecken und so weiter. Ja? Da ist ein Diamant, aber er ist noch nicht geschliffen, sage ich mal. Ja, er scheint noch ganz unansehnlich und erscheint uns noch unnütze vielleicht, aber das ist die Sache, ja, und wir kommen gleich dazu, da ist die Kostbarkeit. Es gibt ein Buch, nicht, dass ich das empfehlen kann, aber ein schönes, schönes Titel hat das, von Paul Billheimer. Im Englischen heißt das Don't Waste Your Sorrows, ja, im, im Deutschen vergeude nicht deine Leiden, ja, sondern nutze sie, um daraus eben das Kostbare zu ziehen. Ja. Und so auch diese Konfliktsituationen, vergeude sie nicht, auch wenn sie kommen, auch wenn sie trotz unseres Willens und trotz unseren Wünschen kommen, wir können daraus Kostbares mitnehmen. Ja. Und Paulus lehrt uns hier, wie, ja, in diesem Abschnitt. Wie ein Kommentator bemerkt, Paulus stellt kühn und doch behutsam die Frage, ob nicht hinter der Flucht des Sklaven noch eine andere Wirklichkeit erkennbar wird. Das heißt, Paulus redet zu Timotheus und er weist ihn auf bestimmte Sachen hin, was sind das für Sachen? In einem anderen Brief, Römerbrief Kapitel 8, 82, 28, sorry, Vers 28, schreibt Paulus folgende Worte. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja? Alle Dinge zum Besten. Man muss damit, wie der Kommentator Fantasie schon, man muss damit behutsam umgehen. Warum? Wenn man das zu leichtfertig nimmt, kann das ausarten in Zynismus. Es gibt bei uns als Christen so eine Tendenz, wenn etwas Böses geschieht, damit wir vielleicht andere oder sich selbst... Oder was, was Sinnvolles, Nützliches sagen und manchmal sagen, ja, das ist bestimmt, weil Gott dich etwas lehren wird dadurch. Ja? Das ist bestimmt zu Guten, zu deinem Guten. Ja? Und zitieren auch manchmal dieses Römer 8, 2,28, alle Dinge zum Besten. Und das ist wahr, aber man muss behutsam umgehen damit. Ja? Wenn man sagt zum Beispiel, ah, Hiob, alles verloren, krank, und äh, Familie umgebracht, aber kein Problem, du lernst was Gutes daraus. Ja? Willst du tauschen vielleicht mit mir? Ja? Das ist ein bisschen so grenzwertig. Ah, hast du äh, diagnostiziert hier chronische Krankheit bei dir? Kein Problem. Wer leidet am Körper, der sündigt nicht. Aus dem Petrusbrief kann man es tun. Das kann für den Betroffenen eigentlich wie Spott irgendwo rüberkommen. Ja? Deswegen behutsam. Aber. Dennoch, wie der Kommentator auch bemerkt, adressiert Paulus das. Er tut das behutsam. Er spricht, wir beobachten das im Text, das wichtige und das demütige Wort vielleicht. Er sagt, denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt. Paulus ist sehr, hier sehr demütig, sehr sachlich. Er sagt nicht, Philemon, ich erkläre dir den Gottesplan hinter dieser Tat. Und hier, guck, da, Plan, äh, Punkt 1, 2, 3. Paulus gibt nicht vor, als ob er irgendwelches Geheimwissen hat und sagt, ja, das ist bestimmt deswegen, damit du das und jenes lernst. Ja, er tut das nicht. Paulus als Apostel gibt hier sehr deutlich zu verstehen, er ist nicht eingeweiht in Gottes geheime verborgene äh, ja, Geheimpläne. Er sagt, vielleicht. Und dennoch, auch Kühn, wie der Kommentator sagt, erinnert er daran, Philemon und uns, dass der Allmächtige, der herrliche Gott, der handelt durch die Geschichte mit Menschen, sehr oft seine Wunder aus so einer Lage vollbringt, seine Hilfe in so einer Lage erweist, die uns menschlich gesehen als völlig ungünstig und verloren und eigentlich negativ erscheint. Ein paar Beispiele. Ihr kennt vielleicht den Namen Josef. Josef war eine Person im Alten Testament, er war einer von den zwölf Söhnen, des Patriarchen Jakobus. Ja, damals gab es noch die Pharaos, äh, eine alte Zeit, und Josef war einer von den zwölf Brüdern. Und wir kennen vielleicht die Geschichte: die Brüder beneiden ihn, weil sein Vater hat ein besonderes Verhältnis mit ihm, er macht eine, eine schöne Kleidung und die Brüder hassen am Ende Josef, die können nicht reden mit ihm. Ist das schon eine Situation? Überhaupt nicht. Ja? Und es kommt bis dahin, sie wollen ihn töten, aber dann zufällig ist da so eine Karawane von Händlern und sie auf Betreiben eines Bruders, die entscheiden, wir verkaufen ihn. Und sie verkaufen ihn in die Sklaverei nach Ägypten. We weit weg von seinem Zuhause, sein Vater weiß gar nichts davon. Sie sagen, ein Tier hat ihn zerrissen. Lauter hässliche, unschöne Dinge, muss man sagen. Und dort im Sklavenhaus kommt es dazu, dass die Frau des Besitzers ihn verführen will. Er weigert sich, er geht nicht mit ihr, sie verleumdet ihn und er geht ins Gefängnis. Noch schlimmer, nicht nur weit, weit von der Heimat, verkauft, gehasst von den eigenen Brüdern, er landet im Gefängnis. quasi das Schlimmste, was passieren kann. Aber dann fügt Gott alles so, dass Josef aus diesem Gefängnis auch an den Hof des Pharaos kommt und einen großen Dienst leistet. Es gibt sieben Jahre, wo das Land gedeiht und danach sieben Jahre von schweren Hunger. Und Josef sammelt dort und quasi regiert faktisch das Land, sammelt Getreide, speichert das und auf diese Weise, rettet er das Leben von Millionen vielleicht damals in Ägypten und auch am Ende von seinem Vater und denselben Brüdern, die ihn verkauft haben in die Sklaverei. Und am Ende, wo man schon rückblickend blicken kann, wie alles gelaufen ist, sagt Josef diese Worte, 1. Mose 50, Vers 20, zu seinen Brüdern, wo die Brüder erkennen, wir haben Unrecht gehandelt, aber du hast Recht gehandelt an uns. Er hat sie vergeben, nicht getötet, nicht Rache genommen. Und Josef sagt, ihr gedachtet es, böse mit mir zu tun, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt klar zutage liegt, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Und plötzlich, wenn man die Geschichte von Josef betrachtet, war das denn eine böse Geschichte oder eine gute Geschichte? Und plötzlich am Ende, wir halten in der Hand ein prächtiges, glitzerndes, schönes Diamant. Ja, geschliffen, Gott hat lange geschliffen, Gott hat durch manche Tiefen, Josef gebracht, aber rückblickend, das hat Gott verherrlicht und keiner von den Brüdern konnte sagen, das war schlimm gelaufen. Ja, es, war, es war am Anfang böse Geschichte, aber Gott hat sie so gewendet, dass wir heute, wenn wir in der Kinderstunde zu Hause lesen, immer wieder, man wundert sich, wie hat Gott da durch diese Ereignisse, wo man längst dachte, alles verloren. Josef dachte vielleicht auch, alles läuft nicht so irgendwie. Ja? Und Gott hat es doch sehr schon gemacht. Ja? Da hatte er dieses Rohdiamant. Am Anfang war das unansehnlich, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ja? Das ist ein Beispiel. Mose, ja? Mose, der wichtige Mann in Israels Geschichte. Auch da. Das ist eine Geschichte, wo durch das ganze Testament immer wieder Bezug genommen wird. Gott hat dort so seine Großmacht erwiesen. Aber wie fängt es an? Mehrere Jahrhunderte Sklaverei. Ist das schon? Überhaupt nicht. Dann Kindermord. Ja, der Pharao ordnet an, die Juden sollen ihre männlichen Söhne aussetzen, letztendlich damit die, die, will sie dezimieren, dass sie sich nicht so vermehren. Und schon, ganz böse. Ja, dann Mose wächst heran, er wird durch Gottes Fügung am Hof des Pharaos erzogen und er erkennt seine jüdischen Wurzeln, verteidigt einen Juden, bringt einen Ägypter um, das kommt hoch und er muss fliehen. Ja, nichts geschieht. Er ist nicht Held. Er muss verlassen. Seine eigenen Landsleute stellen sich geg gegen ihn. Willst du mich auch umbringen? sagte er sagt ihm. Ja. Danach 40 Jahre in der Wüste beiden den Schafen. Ja. Keine Großtaten, gar nichts. Ja. Eigentlich ist er schon alter Mann. Man könnte sagen, das war's. Ja. Da ist nichts zu holen in dieser Geschichte. Und plötzlich dann greift Gott ein und vollbringt im Land Ägypten und an seinem Volk beispiellose Taten, ja, die diese Strafen, die Gott dort macht, dass die Leute erkennen, ja, das ist das Ziel. Gott sagt, ich mache Gericht über die falschen Völker von Ägypten. Ja, und sie erkennen, der Herr ist Gott allein. Er gibt Hagel, er gibt äh, Heuschrecken und holt sie wieder weg und so weiter. Ja. Und er befreit sein Volk und macht es zu seinem Bundesvolk, gibt die Gebote und so weiter. Unfassbar große, schöne Geschichte. Aber der Beginn war auch nicht gut. Ja, wenn man so guckt, das war noch ungeschliffen, das war noch alles roh. Da konnte Mose noch nicht erkennen, wie, wie das alles ausgehen wird. Ja, da konnte man längst verzweifeln und sagen, das war's. Ja, aber Gott hat seinen eigenen Weg. Ja. Oder ein anderes, anderer Held aus der Bibel, der Simson, ja, einer der Richter. Gott bestellt ihn als einen Räter in seinem Volk, gegen die Philister, ja, also ein, ein feindes Volk. Simson vollbringt diverse Heldentaten, aber am Ende, durch eine Frau kommt er in Verstrickung, wird gefangen genommen, seine Augen werden ausgestochen, und er muss wie ein Sklave eine Mühle betätigen, ja, gebunden mit, mit Ketten. Seine Feinde verspotten ihn, eigentlich totales Fiasko, konnte man sagen, ja, alles verloren. Und dann, gerade beim Fest, wo sie sich sammeln, um ihn zu bespotten und ihren falschen Gott zu preisen, da bewegt er die zwei Säulen des großen Hauses, wo sie sich versammeln und das fällt um mit ihm zusammen. Aber die Bibel bemerkt, Richter 16, 13, 30: Durch seinen Tod hat er mehr Feinde besiegt als durch seine lebenslangen Heldentaten. Ja? Das heißt, auch das, was uns schon war, wo man sagen konnte, Simpson hat nicht vollbracht, wozu Gott ihn bestellt hatte. Da ist er der Häftling, da gibt es keine, keine großen Taten mehr. Aus und vorbei. Gerade da kommt das Eigentliche, wo Simpson doch die Befreiung schafft. Ja, wo, wo Gott doch, doch durch Simpson diese, diesen Sieg gibt am Ende. Ja. Auch schon aber Gott tut sein Werk. Und das am meisten, was wir sehen, dieses Prinzip, ist in dem Herrn Jesus. Ja. Was ist geschehen? Er wird verkauft von seinem eigenen Jünger, ja, von seinem Gefährten. Einer, der mit ihm jahrelang in ganz nahen Situationen mit war, den er gelernt hat, geliebt hat. Er verkauft ihn für 30 Münzen. Ja. Verrat. So, so fies irgendwie, so so. Unschon. Er wird erniedrigt, ungerecht verurteilt, ja, das Bekenntnis des christlichen Glaubens sagt, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Da geschieht eine Ungerechtigkeit. Jesus, der niemandem Böses angetan hat, dafür sehr vielen Gutes, wird verhaftet, verurteilt, gekreuzigt und stirbt. Ja, eigentlich so schrecklich. Und gerade durch seinen Tod gibt Gott auch den größten Sieg. Ja, das ist, Leute wollten Böses zum vernichten. Diesen Jesus müssen wir vertilgen. Er hatte, hatte Feinde unter den Pharisäern, die hatten gegen ihn Verschwörung gemacht. Weg mit ihm. Und gerade dadurch macht Gott Gott. Diese Kostbarkeit. Ja. Apostelgeschichte 2, 23. Diesen Mann, Jesus von Nazareth, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit, aus den Wehen des Todes. Und eben durch dieses, dieses Leiden, was Jesus dort, dort erlebt am Kreuz, und seinen Tod, haben jetzt unzählige und wir unter ihnen die Freude. Ja, das ist die gute Botschaft, die Evangeliumsbotschaft. Roma 15, wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes als wir noch Feinde waren. Um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Ja, die Menschen wollten Böses tun. Sie wollten eigentlich Jesus vernichten. Sie hatten ihn als ihren Feind betrachtet. Sie wollten nicht hören und so weiter weg. Und Gott hat durch diese menschlich gedachte, grauenvolle, böse Tat, hat Gott so gefügt, dass am Ende Sieg und Freude für unzählige Menschen gegeben worden, ja, die durch Jesus Christus, eben durch seinen Tod und sein Kreuzesblut gereinigt sind von ihren Sünden. Da ist die Frage, ja, auch an jeden von uns, bist du, wie wir gelesen haben, wir sind mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes, bist du unter den Versöhnten oder noch unter den Feinden? Hast du profitiert davon? Ja. Ist dieses kostbare Werk, was Gott geschaffen hat, auch zu deinem Vorteil? Hast du das ergriffen im Glauben, dass man sagt, hey Jesus, für mich bist du gestorben, rette mich von dem Tode. Für mich hast du gelitten, rette mich von meinen Sünden. Ja, ich will mit Gott diese Versöhnung, von der ich hier gehört habe, wir sind mit Gott versöhnt. Bitte schenke das auch mir. Ja, und so, Jesus, Sterben, bringt uns die Befreiung von unserem Sterben und sein Auferstehen lässt auch uns auferstehen. Ja, was sah, als ob das ganz verlorene Sache war. Und seine Jünger waren auch schockiert. Ja, wir sehen da, wo noch nicht angekommen war, dass er auferstanden ist. Ja, und die gehen traurig, als Jesus auf dem Weg nach Emmaus sich nähert. Die besprechen da Sie sind enttäuscht. Wir dachten, er ist der Prophet und nun Hast du nie gehört, was geschehen ist? Und dadurch bringt Gott aber den Sieg durch den Tod. Und wir sehen hier, wie Gott solche Ereignisse in unserem Leben, die für uns eigentlich nicht ansehlich sind, die für uns schwierig sind, die für uns vielleicht ungewollt sind oder wir wollen sie nicht, wie Gott das sozusagen schleift, ja, damit er kostbare Brillanten, damit er kostbare Werke zum Preis seiner Herrlichkeit tut. Ja, er macht aus dem ungeschliffenen, rohen, hässlichen Brocken, macht er einen kostbaren Brillant. Ja. Und das ist, was wir hier erkennen. Ja. Paulus lenkt den Blick von Philemon und er sagt, vielleicht war es darum geschehen, vielleicht war dieses Ereignis, was für alle uns schon war, darum geschehen, dass etwas Gutes entsteht. Ja? Durch Gottes Wirken, der an zahlreichen Beispielen, an zahlreichen Schicksalen und Situationen oft gezeigt hat, wie Böses und Verlorenes er so drehen kann, dass daraus Gutes folgt. Und Paul sagt, vielleicht deswegen ist das passiert. Ja? Man muss das aus der richtigen Perspektive schauen. Du musst nicht einfach gucken, ah, das ist so ein Stückchen. Du musst gucken, da ist der Diamant da drin. Ja? Das ist die Kostbarkeit da drin. Ja? Du musst richtig schauen. Wie schauen wir? Wir schauen einfach auf das, was vor der Nase ist. Wir gucken, das ist eine Situation, die mich betrübt, und wir wollen das nicht. Ja? Aber Paulus sagt, schau aus der Perspektive Gottes, ja? schau aus der ewigen Perspektive. Ja? Und er gibt hier den Hinweis. Vielleicht war es darum, was ist denn Gutes geschehen? Ja? Da fragen wir, wo, wo, damit, welchen Zweck hatte es? Wir haben beobachtet, Ausführlich genug, was da alles falsch war an dieser Flucht, was ist denn Gutes geschehen? Und da sagt, benutzt Paulus eine Reihe von Sachen, wir wollen das nacheinander betrachten. Erstmal auch ganz interessant ist, und auch dafür spricht, dass Paulus hier Gottes eingreifen sieht, wie Paulus formuliert, er sagt nicht, vielleicht deswegen ist er weggelaufen, sondern er sagt, er war von dir getrennt, so als ob im Griechischen, das hebt ein Kommentator hervor, benutzt Paulus eine passive Form. Das heißt nicht, als ob Philemon sollte er hat das ja selbst getan, ja, niemand hat ihn gezwungen, er ist selbst weggelaufen, er ist selbst äh, verlassen, den Philemon, aber Paulus sagt, er war getrennt worden von dir. Ja. So als ob da eine andere Hand handelt, so als ob, als ob Onesimus und Philemon beide von dieser Hand sozusagen getrieben werden dort. Ja? Dass Gott eingreift und trennt. Ja, Paulus benutzt das auch mit Bedacht, er sagt das nicht, nicht direkt, aber er benutzt dort diesen Verb, nicht dass, er Philemon, nicht dass er Onesimus anklagt und sagt, ja, er ist weggelaufen, er wurde getrennt von dir. Ja, ganz, ganz interessant war das für mich. Und Paulus zeigt an einer Reihe von Kontrasten, was Gutes geschehen ist. Ja, das sind die Kontraste. Wir sehen die hier eins nach dem anderen. Hier heißt es im Deutschen, Luther übersetzt das, eine Zeit lang. Ja, Im Griechischen pros horan. Bedeutet buchstäblich auf kurze Frist. Oder eigentlich die, die ganz buchstäbliche Übersetzung wäre, auf eine Stunde wurde er getrennt. Ja, das heißt, Paulus hebt hervor, es war geschehen, aber es war nur kurz. Es war nicht, nicht so unendlich lang, unendlich schwer. Es war nur kurz. Das ist das Schlechte. Ja, das Schlechte ist geschehen, aber auf eine Stunde, ja, auf eine kurze Frist. Und dann die Gegenüberstellung hier, damit du ihn auf ewig wieder hast. Ja, da, da, da haben wir diese scharfe Gegenüberstellung. Schlechte ist geschehen, aber auf kurze Frist. Aber daraus ist etwas geworden, was auf ewig Bestand hat. Ja? Auf ewig hast du ihn wieder. Nun, wir können sagen, auf Erde hier, da dauert nichts ewig. Was heißt das? Auf ewig. Und das heißt genau das. Ja? Nicht nur kommt Onesimus zurück, einfach so, dass er Sklave weggelaufen Sklave zurückgekehrt. Sondern er kommt als ein neuer Mensch zurück. Ja? Wir haben das betrachtet. Er war unnütz, jetzt ist er sehr nützlich. Ja, Paulus spielt da mit seinem Namen Onesimus, der Nützliche, und sagt, er war früher eben, hat nicht diesem Namen entsprochen, jetzt ist er sehr nützlich für mich und für dich. Ja? Auf kurze Zeit ist die Entfernung von dem Unnützlichen geschehen. Auf ewig hast du ihn wieder, auf ewig, weil er als Bruder zurückkommt. Ja? Die Ewigkeit ist eine Sache, die bei Gott geschieht. Ja? Ewig. Und das hebt Paulus hervor. Aus diesem kurzen Bösen ist ewig Gutes geworden. Ja? Zwar ist dieses Onesimus gefluchtet, zwar hat er dir Schaden angetan, zwar hast du Traurigkeiten gehabt wegen ihn. aber aus diesem kurzen ja, verglichen mit der Ewigkeit. Bloß ein Punkt, aus diesem kurzen Bösen ist ewig Gutes geworden, weil da ist ein Mensch zu Jesus gekommen. Ja, Onesimus ist gläubig geworden auf seiner Flucht und wird in Ewigkeit mit Paulus, mit Philemon und mit uns allen in der Ewigkeit Gottes sein. Ja, und das ist, ja, Unvergleichlich gut. Ja. Das, das eine kurze Böse ist zum ewigen Guten geworden. Ja. Dann ist da diese Gegenüberstellung. Er war getrennt, ja, das heißt weg. Nun hast du ihn auf ewig wieder. Oder wie eine andere Übersetzung, du hast ihn für immer gewonnen. Ja, das heißt Philemon ist nicht in Verlust dadurch. Ja? Er gewinnt nicht einfach den alten, unnützen Onesimus zurück, sondern er gewinnt einen neuen Menschen. Ja? Er war unnützer Sklave. Wenn er als Unnützer zurückkäme, was würde das Gutes für Philemon sein? Aber er kommt eben jetzt mit Jesus im Herzen als ein, Lieber Bruder, ja, das, das ist doch etwas viel, viel Kostbares. Ja, und Paulus sagt, du hast auf bisschen verloren, aber auf ewig gewonnen, auf ewig hast du ihn wieder. Ja. Sehr interessant, dass Paulus diesen Begriff oder die, die, diese Worte, lieber Bruder, auf Philemon selbst benutzt. Ja, Im Vers 7, das haben wir schon betrachtet früher, er nennt ihn, oder sagt, ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Und auch den Onesimus nennt jetzt lieber Bruder. Das heißt, Ones, Paulus rechnet damit oder gibt zu verstehen, er wird für dich so eine Freude und so ein Trost und Erquickung sein, wie du für mich gewesen bist. Ja? Du bist mein Bruder, er ist dein lieber Bruder ebenfalls. Ja, und das ist doch ein großer Gewinn. Ja, er, er wird dir nicht, äh, nicht mehr Schaden tun oder Böses, sondern Gutes wirst du von ihm sehen. Ja. Und diese Bruderschaft ist nicht einfach zu verstehen, Aber man sagt so manchmal, ja, wir sind, alle Menschen sind Brüder und so weiter. So also eine Idee gab es auch in der antiken Welt, da gab, damals gab es eine philosophische Schule, die Stoika. Und die Stoiker haben gelehrt, alle Menschen sind gleich und sind insofern Brüder, weil sie aus demselben Geschlecht stammen, ihr Blut ist genau rot, ob deins oder meins oder der Herr oder der Sklave haben ein Blut, atmen dieselbe Luft und sind auf dieselbe Art und Weise Menschen, spüren Schmerzen, spüren Freuden, deswegen sind sie Brüder. Und das war so allgemeine Bruderschaft. Aber hier ist viel mehr, ja, nicht allein, dass Paulus sagt, er ist ein Bruder als Mensch, dass er, er ist Sklave, aber bedenke, er ist ein Mensch. Viel mehr ist da drin, sondern das ist die Bruderschaft in Christus Jesus. Ja, wir sehen das in den Worten. Nicht nur im leiblichen Leben, das heißt nicht einfach auf soziale Sachen hier auf Erden bezogen, sondern auch im Herrn. Er ist ein Bruder auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf dieser. Ja. Diese zwei, Philemon und Onesimus, die früher auf ganz verschiedenen Korridoren waren, einer war äh, eben Besitzer, einer war Sklave, die sind auch gleichzeitig zwei Sünder, die beide durch das Blut Jesus Christus am Kreuz mit dem heiligen Gott versöhnt sind. Philemon und Onesimus sind auf dieser Weise ja, gleich oder auf einer, einer Stufe stehen sie da. Und Paulus gibt das zu verstehen. Auch du bist ein Sünder, den Gott zu sich gezogen hat. Und er ist auch ein Sünder, den Gott auch zu sich, zu sich gezogen hat. Und er ist jetzt nicht mehr als ein Sklave, sondern ein lieber Bruder geworden. Ja? Sie sind beide erkauft, das Blut Jesu Christi hat ihre Verbrechen, nicht nur von Onesimus, sondern auch von Philemon. Philemon als Christ, er versteht auch, ich bin in Schuld vor Gott, ja? auch ich habe meine, meine Verbrechen da vor dem Heiligen Gott. Du bist erlöst und Onesimus kommt als dein Bruder, er ist jetzt auch erlöst. Willst du denn ihm weiter zornig sein? Willst du denn ihn wieder irgendwie behandeln oder strafen oder sonst was, wo Gott doch dich aus der Sklaverei der Sünde geholt hat? Philemon. Ja? Und Paulus unterstreicht, diese Bruderschaft in Christus teilt ihr jetzt zusammen. Ihr seid beide versöhnt durch das Blut Jesu Christi. Und zusammenfassend kann man doch sagen: Philemon hat auf kurze Zeit einen bösen, nicht nützigen Sklaven verloren. Jetzt gewinnt er auf ewig einen nützlichen, lobenswerten, von dem Paulus selbst lobend spricht, erneuerten durch die Wiedergeburt, lieben Bruder für immer. Ist den Philemon in Verlust? Eigentlich nicht. Ja, wenn man so recht betrachtet, aus der rechten Perspektive, man kann sein, sagen, dadurch, was geschehen ist, es war menschlich gesehen nicht gut, aber Gott hat das so bewirkt, dass es für dich und für ihn zum Besten geworden ist. Ja, auf dieser Flucht hat Gott ihn gefunden und für sich, für sich gewonnen und jetzt bekommst du ihn zurück, als einen Bruder, als einen veränderten Menschen. Ein anderer Kommentator, Ernst August Bremica, schreibt hier sehr interessant, Gott kann auf den krummen Lebenslinien eines verpfuschten Lebens immer noch gerade schreiben. Ja, und gerade hier sehen wir, dieser unnütze Onesimus ist geworden durch Gottes Wirken zu einem Christen, zu einem lieben Bruder. Ja. Ist das denn ein Verlust? Natürlich nicht. Ja. Es sah am Anfang so, als ob das nur unschön ist, als ob da ein Konflikt entstanden ist, als ob da ja, keine gute Sache entstanden ist. Aber durch Gottes Handeln, ja, und das, ist, das ist die Perspektive, ist etwas für die Ewigkeit Bestehendes, für die Ewigkeit Kostbares entstanden. Ja, und so kann Gott, der herrliche Gott, der alles in der Hand hat, er kann aus jeder üblen und unangenehmen Situation Gutes bewirken. Ja, und nochmal, Allersch am allerschärfsten sehen wir das am Kreuz von Golgatha. Ja, wo Gott das, was die Menschen böse meinten, wo sie seinen Sohn verstießen, wo sie ihn umgebracht haben, so gewendet hat, dass es zu unserem aller Wohl und Errettung geworden ist. Dafür wollen wir dankbar sein und gebe Gott, dass unser Blick auch richtig ja, positioniert ist mit unseren alltäglichen Sachen, die, die da geschehen. Ja, dass wir in allem da Gottes Handeln auch suchen und profitieren von dem, wie er wirkt. Lass uns beten zusammen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du alle Macht hast, das, was menschlich gesehen scheinbar verloren, unnütz, zerbrochen ist, zu nehmen und zu wenden, zu preis deiner Heiligkeit und zu unserem Wohl. Du hast das in der Geschichte so oft bewiesen, an den Beispielen, die wir betrachtet haben, an am Wirken mit Josef, mit Mose, mit anderen, aber auch hier mit Philemon und Tonesimus und auch an den Sachen, die uns in unserem Leben irgendwo ratlos machen, betrüben, auch da schleifst du und machst etwas Kostbares her. Lass uns dir vertrauen, hilf, dass wir nicht verstocken, verzweifeln, murren, sondern sehen, wie du aus dem unansehlichen, aus dem verlorenen, aus dem vergeudeten, etwas Schönes machst. Hilf, dass wir nur dir vertrauen, uns begeben in deine Hand. Du kannst nicht Falsches machen, bei dir geschehen keine unvorhergesehenen Sachen oder etwas Krummes oder nicht gelingendes. Du machst alles vollkommen und gut, auch mit unserem Leben. Und da, wo Sachen uns quälen irgendwo, wo Sachen uns betrüben, Herr, hilf, dass wir dir vertrauen, auf deinem Wort aufbauen, zeige uns die richtige Perspektive, hilf uns immer die Ewigkeit bedenken, Herr. Manchmal ist es äh, so offensichtlich, Herr, manchmal ist das nicht so offensichtlich, aber es ist besser für uns, dass wir kurze Zeit irgendwo auch leiden, irgendwo Geduld haben, damit wir dann in Ewigkeit getröstet sind, geborgen sind bei dir. Hilf, dass wir nicht kostbares Verkaufen für nichts, sondern dass wir dir treu sind in allen Lagen des Lebens. Bitte hilf uns auch mit Buße, mit diesem behutsamen Vorgehen, wie wir betrachtet haben, auch miteinander umzugehen, wenn jemand in Krisen, in bösen Lagen ist, dass wir nicht, leichtsinnig irgendwie damit umgehen, sondern auch unterstützen, die Herzen erquicken, wie Philemon es getan hat. Und hilf her, dass wir alle aus Unnützen, Flüchtigen, aus deinen Feinden, wie dein Wort sagt, durch Jesus Christus zu den geretteten neuen Menschen, zu den Kindern Gottes um Jesu Willen werden. Du in dem allen sei gelobt und gepriesen in Ewigkeit. Amen. Hör auf Gottes Wort, lauf nicht leer. dich haben Doch ja, was heißt das? Das heißt, es gibt das Wort Bekennen, ja, dass der Mensch das redet mit Einverständnis, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, es ist keiner gerecht, alle sind gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit des Herrn und werden umsonst gerettet durch den Glauben an den Herrn Jesus. Sagt ja, das heißt, sagt ja zu den Fakten. Ja, der Fakt dass ich verloren bin, dass ich ohne Gott in ewiges Verderben gehe. Menschen wollen das nicht hören oder lachen oder als Dummheit werfen das von dir, aber das ist die Tatsache. Sag ja. Und zu dem Räter aus dieser Lage, Jesus Christus, Gottes Sohn, dass wir sagen: Ja, Herr, ich will mich nicht durch andere Mittel vor dich rechtfertigen, ich will nicht auf anderes hoffen, sondern auf Jesus Christus. Er ist allein mein Retter. Ja, sag ja und glaube an ihn, so wirst du gerettet. Wir wollen zusammen beten am Ende des Gottesdienstes. Danach wollen wir den Saal verlassen und luften. Wir haben die Möglichkeit, draußen noch miteinander an der frischen Luft zu reden. Lass uns erheben von unseren Plätzen. Wir bitten um Segen für den Rest des Tages und die kommende Woche, dass Gott uns behütet und Leitet. Herr, danke dir, dass wir heute zusammen diese Zeit haben durften in deinem Haus mit Gebet, Gesang, mit der Predigt deines Wortes. Bitte hilf her, wo wir heute nach Hause kehren und morgen vielleicht wieder auf unsere Arbeit stellen, Universitäten oder sonstige Sachen im Alltag wieder rausgehen, behüte uns vor falschen Wegen, hilf, dass unser Herz sich vor dir beugt, ja, sagt eben zu deiner Wahrheit, dass wir Buße tun, dass wir uns wenden zu dir, behüte uns vor Streitereien, Muren, behüte uns von allem, was krummes was dir nicht wohl gefällt, sondern lass uns deinen Willen tun, segne uns in Familien, segne uns, wo wir wo auch immer wir sind, dass wir dein Licht sind, dass wir, wo wir uns verschuldigt haben, vielleicht gestritten zu Hause oder sonst wo, dass wir Buße tun, Versöhnung suchen und sie auch gewähren anderen. Bitte lass deinen Segen über uns sein, dass wir lebendige Zeugen deiner Gnade des neuen Lebens in Jesus Christus sind. Segne auch den Gottesdienst, der danach im Russischen stattfinden wird. Lass alle unsere Pläne dir unterstellt sein, dass du alles äh, hilfst, was gelingen soll, und dass du uns abhältst von allem, was eigenwillig, was nicht nach deinem Willen ist. Sei in allem gelobt und gepriesen. In Jesu Namen. Amen.